Ich selber war nicht zu Hause, war bei den Nachbarn, wo die, die Nachbarin das gesehen hat, dass die Gestapo zu uns geht, hat sie uns versteckt. Hat sie uns versteckt in ein Nebenhaus und uns gewarnt, ja nicht hinausschauen und ruhig bleiben. Und, äh, und wir Kinder haben das nicht verstanden. Und sind wir nicht ruhig geblieben und immer wieder bei die Fenster ausgeschaut und beobachtet, was los ist. Bis wir seien, dass sie unsere lieferten, dann haben wir schon Angst bekommen. Dann haben wir erst begriffen, dass irgendeine Gefahr ist. Und dann, kam die, dann kamen sie zu dem Nachbarshaus. Und dann ist im Hof so eine Unruhe äh, gewesen, dann haben wir Angst gehabt, dass sie die Nachbarin auch mitnehmen und weiter weitervierten. Und das war lang, das war bestimmt eine, eine Stunde, bis, bis wieder Ruhe war. Und dann kam die Nachbarin mit dem Kleinkind äh, zu uns und sagt, so jetzt gehen wir hinaus. Da war schon eine Erleichterung, dass die Nachbarin noch zu uns gekommen ist. Ich weiß nicht, wer es wäre, wenn wir da drinnen kleine Kinder allein geblie alleine geblieben wären. Der Älteste war, war sechs Jahre, dann drei Jahre, vier Jahre, ich war fünf Jahre. Eine Cousine von mir, die war zunächst zu Hause ausgeblieben. Und die, die hat eine ansteckende Krankheit gehabt, eine Krezenkrankheit. Und das haben die Gestapo gesehen und haben sie sie nicht mitgenommen, weil sie Angst haben von Ansteckung. Und die ist auch zurückgeblieben. Und dann kommen sie, die ist auch zu den Nachbar, Nachbarin gekommen. Und dann sind wir dort, dort gewesen. Die Nachbarin hat gesagt, wir können nicht bei ihr bleiben, weil sie hat selber fünf Kinder und alleine, sie ist auch alleine geblieben mit fünf Kindern, weil sie die älteste Tochter und die Magd und den Bauern auch mitgenommen haben, Diesen Bauern. An dem Tag, wo sie unsere verhaftet haben, da haben sie so viele Leute verhaftet, dass ein Pferdestall in der Nähe von eisenkapel voll war und die haben sie dann mit Lastwegen abgeführt nach Klagenfurt und dann in verschiedene KZ. Auch mein, mein Taufpate, mein, der Nachbar, der ist auch nicht zurückgekommen, der ist auch in Dachau ans Leben gekommen. Und die, die Tochter von, nach, da, von Nachbar und die, die Magdi sind zurückgekommen. Die waren die Einzigen, die von dort zurückgekommen sind, von KZ.